Die Leute sagen dir die ganze Zeit, dass man aufgeben soll. Es ist so schwierig. Leben ist kein Bonnyhof. Aber ich habe keine Zeit, mir das anzuhören. Ich bin Tessie und komme aus einer der bevölkerungsreichsten chaotischen Städte der Welt. Ich liebe zu reisen und die Welt zu gründen. Deshalb bin ich nach Barcelona gezogen, um einen Bachelor in Film zu machen. Obwohl ich auch in anderen Ländern gewesen bin und gelebt habe. Deutschland, Niederlanden, Frankreich und so weiter. Vor Jahren war es mein Ziel, Messi zu treffen. Ja, der Fußballspieler. Ich habe es mehrmals versucht und bin meistens gescheitert. Aber wenigstens hast du es versucht, das ist einfach, es ist unmöglich. Was, wenn du es nicht schaffst? Nun, das ist keine Option. Vor allem liebe ich das Filme machen. Seit ich denken kann, erzähle, schreibe und filme ich Geschichten. Die ersten waren wohl nicht so gut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich etwas anderes mache. So weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist. Das Leben muss nicht mittelmäßig, langweilig oder grau sein. Die Leute sagen dir, ein Filmemacher zu sein ist hartes Brot. Besorg dir einen normalen Job. Und das ist einfach. Aber ich bin nicht so. Also kündigte ich meinen Bürojob, um einfach loszuspringen. Das ist mein Job. Das ist mein Leben. Du kannst nicht alle glücklich machen, aber wenn du dich selbst glücklich machst, dann ist das mehr als genug. Folge deinen Traumen, lass es geschehen. Niemand setzt dir Grenzen. Und wenn doch, ist es an der Zeit zu verschwinden. Der nächste Schritt, wir werden sehen.